Hallo meine lieben Freunde, bin der wie am Start. Heute dezent, schwierig erkältet. Eigentlich wollte ich heute die Ausstellungseröffnung hochladen. Die hat ja am Donnerstag, dem 17. stattgefunden und äh, kann ich leider auch noch nicht machen. Es ist noch nicht alles an Videomaterial bei mir angekommen. Ich bin nicht die Einzige, die gefilmt hat. Ich bin auch gar nicht dazu gekommen, alles zu filmen. Dafür brauchte ich dann noch ein bisschen Hilfe von außerhalb. Deswegen, es ist noch nicht alles, was sein soll, aber er kriegt das Video noch. Dieses Wochenende kann es leider noch nicht kommen. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht ein Speedpaint machen sollte, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr zusammenbekommen, denn dann kam meine lustige Erkältung direkt noch am Freitag eingeballert. Schön. Ja, jetzt sollte ich eigentlich im Bett liegen. Mache ich aber auch nicht, denn ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und zwar sieht man das. Das hier. Das habe ich zu tun. kam nach der Berufsmesse, die am... Ich glaube, am Samstag letzte Woche stattgefunden hat. Ja. Danach äh, gab es dezentes Interesse an ein äh, paar Armeinen. Nicht nur aus dieser Richtung. Und äh, damit bin ich jetzt auch noch beschäftigt. Und obendrein kommen dann auch Hausaufgaben für die nächste Woche. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich wollte euch, wie gesagt, nur ein kurzes Video stecken, damit ihr wisst, äh, was abgeht. Ja, äh, ich hoffe, ein bisschen Mitleid mit mir. Ich versuche, die Ausstellungseröffnung bis nächste Woche zu schneiden und dann auch dementsprechend alles an Videomaterial hier auf dem PC zu haben, damit ihr das Video auch kriegt. Sollte das nicht in wird es wahrscheinlich ein Speedpaint werden. Dafür könnt ihr eventuell Notfallplan-Ideen, was ihr denn sehen wollen würdet, in die Kommentare schreiben oder, falls noch dezentes Interesse an anderen Formaten oder Sachen bestehen soll, macht ruhig ein paar Vorschläge. Ansonsten muss ich wieder selbst kreativ werden und ihr wisst, das endet nicht gut. Ich mache mich jetzt weiter ans Malen und ans Leiden. Ich habe ein schönes Wochenende. <lacht>